Hallo, ich möchte euch heute unsere vier Fashion Challenge Kandidaten vorstellen, die sich in der vergangenen Woche hier bei uns im Einkaufszentrum jeweils für 300 Euro ein neues Frühlingsoutfit ausgesucht haben. Ich finde, es sind vier ganz unterschiedliche, tolle Looks entstanden, aber schaut einmal selbst. Also, mein Name ist Sarah Baud, ich bin 19 Jahre alt und komme aus Frankreich. Ähm, heute mache ich hier an der Fashion Challenge mit und freue mich sehr, dass ich mitmachen darf. Mit dem Geld das möchte ich gerne an die Nature Conservancy geben. Das ist eine amerikanische äh, Organisation, die sehr viel mit der Umwelt zu tun hat und sich halt da einsetzt, um Klimawandel zu verhindern. Mein Name ist Adrian Mehlhorn. Ich komme aus Teuchern, bin 31 Jahre alt und ich bin im Lebensmitteleinzelhandel tätig. Ich nehme an der Challenge teil, um Kindern und den Familien etwas Gutes zu tun. Ich möchte den Deutschen Kinderschutzbund, Burgenlandkreis unterstützen, um Familien weiterhelfen zu können. Ich habe teilgenommen, weil meine Frau auf die Idee kam, sich anzumelden und dann auch mich angemeldet hat. Durch glückliche Umstände bin ich dann halt ausgewählt worden. Und ähm, habe mir natürlich gedacht, dass ich das Ganze nicht allein machen möchte. Habe meine Frau und meinen Sohn mit dabei, die mich tatkräftig unterstützen und äh, für mich hiermit die Kleidung, Sachen aussuchen, um natürlich zu gewinnen. Ich bin Silke Kepper und komme von Großkeiner und nehme an der Fashion Challenge äh, Show teil. Ja, für den äh, Sportverein Kurskainer Richtung Abteilung Basketball für Frauen. Ich bin Iris Wolf, ich komme aus Seitz und ich nehme an der äh, Fashion Challenge, Frühlingskollektion teil und äh, starte für den Verein äh, HSV Reinholzheim. Das ist ein Hundesportverein und äh, für uns, wenn wir gewinnen würden, würden wir uns gerne einen Rasenmäherroboter kaufen. Ich habe zwei Schäferhunde und das ist äh, Gebrauchshundesport. Ich würde sagen, äh, schick und trotzdem sportlich, schön Ton in Ton, ja, so wie es mir gefällt. <lacht> so, nun ist es an euch auf unserer Website unter www.ekz-schöne-aussicht.de zu voten. Dort findet ihr noch einmal verschiedene Fotos sowie die Shoppinglisten. Ich wünsche euch viel Spaß dabei.